Das allgemeine Prüfschema der Bilanzierungsfähigkeit wird zur Klärung der Frage, ob ein Gut in die Handelsbilanz aufgenommen wird oder nicht eingesetzt. Das Prüfschema besteht aus folgenden drei Fragen. Frage Nummer 1 Ist das Gut bilanzierungsfähig? Merke, ein Gut ist immer dann bilanzierungsfähig, wenn es verkehrsfähig ist. Das heißt, dieses Gut gehandelt werden kann. Sollte die Antwort auf diese Frage Nein lauten, so wird das Gut nicht in die Bilanz aufgenommen. Sollte die Antwort auf diese Frage hingegen Ja lauten, folgt die zweite Frage. Frage Nummer zwei. Besteht ein Bilanzierungsverbot? Hier gilt, es besteht ein generelles Bilanzierungsverbot für Güter, die dem Bilanzierenden weder rechtlich noch wirtschaftlich zugerechnet werden können, sowie für den selbstgeschaffenen originären Firmenwert. Sollte die Antwort auf diese Frage Ja lauten, so wird das Gut nicht in die Bilanz aufgenommen. Sollte die Antwort auf diese Frage hingegen Nein lauten, folgt die dritte Frage. Frage Nummer 3. Besteht ein Bilanzierungswahlrecht? Bilanzierungswahlrechte bestehen für erstens selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände, zum Beispiel eine eigene Software? Zweitens, die bzw. Damnum, zum Beispiel bei der Darlehensaufnahme. Sollte die Antwort auf diese Frage Ja lauten? so liegt es im Ermessen des Bilanzierenden, ob das Gut in die Bilanz aufgenommen wird oder nicht. Sollte die Antwort auf diese Frage hingegen NEIN lauten, so wird das Gut in die Bilanz aufgenommen. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen das allgemeine Prüfschema der Bilanzierungsfähigkeit vorgestellt.